Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein Video der Serienauskopplung, ja, Auskopplung, ja, mal ein Fachwort hier am Start. Ja, der Serienauskopplung, wie macht man Sluts, klar, meine Freunde. Und diesmal ein ganz besonderes Video, weil ich war von einem Kommentar von euch, ja, so überwältigt, sage ich mal, ja. Von dieser Idee, dass ich das jetzt mal hier... Mit einem Schnipsel, ja. Keine Ahnung, ob es geklappt hat, wahrscheinlich nicht. Das Kommentar hier eingeblendet habe. Also, wenn es jetzt da nicht steht, lese ich es jetzt nochmal zur Sicherheit vor. Und zwar vom lieben VL Galaxy, ja. Krasser Name auf jeden Fall. Was hältst du von Bitches, die man nicht kennt und die weit weg wohnen, aber man die klärt, ja? Also das ist jetzt quasi die Frage von ihm. Und ja, ich denke halt mal, dass er quasi damit fragen will, wie man solches Latz klar macht, ja? Und um das jetzt nochmal genau auf die Frage drauf einzugehen. Also er fragt quasi, was man von Bitches hält, die man nicht kennt, ja, also ich zerlege jetzt mal die Frage in mehrere Einzelteile, ja, wie Mordautopsieure, ähm, Leichen quasi, wenn die die halt in mehrere Teile legen, weiß ich nicht, denke ich mal. Also, fangen wir mal an, ja, was hält du von Bitches, die man nicht kennt, ja, also Bitches fresh machen, die man nicht kennt, ist ja an sich, ähm, relativ einfach, also man muss ja quasi bloß einen mächtigen ersten Eindruck machen, ja, quasi der erste Eindruck ist quasi entscheidend und deswegen musst du halt quasi, wenn du so eine Bitch nicht kennst, ja, aber also die kennt dich nicht, du die, aber so vom Sehen halt da musst du halt äh, schon mal drauf achten, auf was die stehen könnte musst du jetzt halt mal quasi die anderen Videos hier wie macht man Sluts Fresh angucken, ob die da dabei ist so mit was du dir quasi imponieren kannst, mein lieber Freund und ja, da musst du dann auf jeden Fall Wert drauf setzen, dass du das beim ersten Eindruck auf jeden Fall am Start hast, ja dann der zweite Fakt, also was wie man nicht kennt, ist ja quasi kein Problem, die weit weg wohnen, ja, also, ich weiß jetzt ja nicht, was für dich weit weg ist, also, keine Ahnung, also für mich, in meiner Hemisphäre, ja, Hemisphäre, ich habe eine rote Bäre, aber keine Johannesbäre, ja, keiner Flüster hier von mir, und ja, auf jeden Fall, ähm, weit weg, ja, für mich wäre weit weg, so ab 30, ja, okay, ab 20 Kilometer ist schon ein bisschen weit weg, ja, also, sich jetzt für mich nicht rentieren sage ich mal also jetzt extra für die bitch dahin zu fahren wenn die jetzt zu mir kommt anderes thema kein problem ist mir egal Außer die erwartet dann dass ich die nach hause fahre oder so bitch zu dem please ja das geht auf jeden fall nicht klar meine Freunde ja nur mal so eine kleine anmerkung für euch und ja keine ahnung kommt darauf an wie alt du bist wenn du jetzt so schüler bist kein auto am start hast dann ist wahrscheinlich schon keine ahnung 10 kilometer schon sehr weit weg für dich da musst du halt gucken, wie du hinkommst, ja, und, oder ob die zu dir kommt, also am besten wäre es, dass die zu dir kommt, ja, das ist ja dann nothing special, so, dann hast du keine Kosten, keine Mühe, du hast quasi Heimspiel, ja, ist ja beim Fußball auch so, zu Hause spielt man besser, also keine Ahnung, ob das bei dir so ist, also, habe ich mal gehört, ja, und deswegen ist das quasi so die beste Methode, wenn die ein bisschen weiter weg wohnt, und es lohnt sich wirklich, ja, das ist quasi so eine, so eine 8 bis 10, ja, dann kann man auch mal vielleicht ein zwei Mal mit dem Zug hinfahren, wenn man sowieso viel Para hat, dann juckt es ja eigentlich. Aber an sich so für die ähm, Credibility und für das Ego würde ich das allein schon nicht machen. Also muss man halt gucken, wie du damit klarkommst. Und ja, so macht man das halt quasi. Also ich denke mal, das hast du quasi mit deiner Frage gemeint, weil ich habe jetzt so den letzten Teilen nicht ganz so verstanden. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der deutsche Experte, dass ich da hier die Texte genau analysieren kann, aber ich versuche nochmal durchzulesen. Das war was hältst du von Bitches, die man nicht kennt und die weit weg wohnen, aber man die klärt, ja? Ich denke mal so, das war jetzt im Großen und Ganzen habe ich deine Frage gut beantwortet. Und ich versuche das mal auch so die ganze Zeit so irgendwie einblenden zu lassen, damit man sich das quasi auf sich wirken lassen kann. Und ja, ich dachte natürlich auch, dass ich jetzt die Serie hier, wie macht man Sluts, klar, so weiterführen kann. Also, was heißt kann, so mache, dass ich halt immer quasi so Fragen von euch aus den Kommentaren nehme. Und die dann quasi so beantworten kann, weil ich denke ich habe jetzt so alle typischen Typusse von Bitches ähm, erklärt, ja, die man so fresh machen will. Und ja, deswegen werde ich dann so auf genauere Fragen drauf eingehen, so spezielle Fälle vom Boss, ja, bin ich quasi euer Doktor Winter, weil, obwohl es ist ja glaube ich schon bald der Sommer, keine Ahnung. Dann werde ich das auf jeden Fall euch so ein bisschen erläutern, ja, wie der Boss das so machen würde. So auf ganz menschlicher Ebene. Ja, also ich versuche ja immer das aus euren Sichten zu machen, weil bei mir wäre das Ganze natürlich anders. Ich würde und sagen, hey, ich bin Slatko Edgar Ludovic zu mir oder zu dir. Und ja, dann werden die Bitches natürlich erstmal schon mal impressed, aber das klappt halt bei euch natürlich nicht bei jedem, ja. Deswegen muss ich das dann immer individuell machen. Am besten, wenn ihr bei YouTube ein Profilbild, also quasi euer Bild habt, dass ich das am besten bewerten kann. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm oder, keine Ahnung, mit Instagram-Link oder sowas, dass man das natürlich auch auf die Person zuschneiden kann und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das so machen würdet, wäre dann natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, unterhaltsamer, sag ich mal, weil dann könnten die Leute auch das sehen, wie ihr so aussieht, also quasi mit Berechtigung, dass ich euer Bild dann auch verwenden kann, wäre natürlich nicht schlecht, dann, ähm, könnten die Leute so besser realisieren, wie das so funktioniert vom Typen zum Typen anders, und da könntet ihr quasi der Menschheit und auch vielleicht irgendwann mal euren Kindern, ja, wenn die dann meine Videos sehen, so in, ja, keine Ahnung, wann ihr eure ersten Kinder bekommt. Also ich bin an ja, sich, also passt nicht zum Video gegen Kinder, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall werdet ihr die quasi denen dann auch helfen, deswegen macht ihr das quasi auch für euch selber. Und ja, wenn ihr erstmal die Idee an sich ganz gut findet, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, aber ich werde es wahrscheinlich so oder so machen. Und wenn euch das Video an sich gefallen hat, gebt dem Video natürlich auch einen Daumen nach oben. Und das Gameplay, ja, ist vom Kollegen Armageddon Freaks. Ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr, ja, wenn du ein gameplayer Gameplay-Spieler bist und noch krasse Gameplays am Start hast, kannst du die mir gerne zusenden, weil ich brauche natürlich immer wieder Gameplays. Weil ich spiele zurzeit selber gar nicht und deswegen ist es natürlich ein bisschen suboptimal. Und ja, wenn ihr also Gameplays am Start habt, einfach per private Nachricht bei YouTube an mich senden mit Download-Link. Von YouTube oder so ist mir eigentlich relativ egal. Ja, am besten von YouTube. Und würde ich euch auf jeden Fall verlinken, alles drum und dran. Also wäre quasi eine Win-Win-Situation. Weil ich weiß ja, wie das ist, so als junger Gameplayer-Spieler. Da braucht man seine Möglichkeiten und auch seine Chancen, ja, damit man auch groß und bekannt wird. Und die möchte ich euch quasi liefern, ja. Quasi Good Guy Ampio, der Boss. Darf man nicht vergessen, ja. Nur mal so als äh, Tipp für euch, wenn ihr mich mal seht. Immer der Boss. Ist ganz wichtig. Und ja, also wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, denn dann wird der Boss euch loben. Freestyle am Start. Ficke dich hart. Der Boss hatte mal einen Bart. Jetzt aber nicht mehr, weil die Bitches mögen die Wangen eher zart. Ja, kleiner Freestyle hier nochmal vom Boss so zum Abschluss. Und obwohl ich habe noch 10 Sekunden, glaube ich. ja, 10 Sekunden sind natürlich immer fresh. Und ja, nächstes Video. Jetzt kann ich sagen, können in Facecam, weil ich hätte heute eigentlich keinen Bock. Obwohl ich natürlich fresh aussehe, Seiten auch wieder glatt. Also die 0mm sind am Start, wie immer eigentlich. Weil sonst kann man natürlich nicht aus dem Haus gehen. Und ja, also wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und euer Boss, auch noch der Witches, No Homo. Skurr. Skurr.